Für diesen MOOC haben wir uns noch etwas Kreatives und Spielerisches ausgedacht, das ich Ihnen jetzt vorstellen werde. Das Significant Terms Tool. Es soll Ihnen eine vertiefende Auseinandersetzung mit den Begriffen und den Videos dieses MOOCs ermöglichen. Das Ergebnis Ihrer natürlich freiwilligen Nutzung des Significant Terms Tools ist ein ganz persönliches Video und nur Sie sehen einen Remix von Videos, der Ihre ganz persönlichen Significant Terms enthält. Und so geht's. Bevor Sie ein Video im MOOC ansehen, legen Sie bitte ein Blatt Papier und einen Stift zurecht. Und während Sie die Videos ansehen, notieren Sie sich sogenannte Significant Terms. Eine Definition, was so ein Significant Term ist, die brauchen Sie dafür nicht. Und wenn Sie fertig sind, finden Sie unter jedem Video einen Link, der das Significant Terms Tool in einem neuen Fenster öffnet. Dort können Sie dann, was Sie sich aufgeschrieben haben, über ein Textfeld eingeben. Anhand der Videotranskripte schlägt das Tool Videoausschnitte vor, in welchen Ihre Significant Terms vorkommen. Jetzt müssen Sie nur noch den Start- und Endzeitpunkt des Ausschnitts so anpassen, dass es für Ihr Video richtig ist. Die Reihenfolge dieser Ausschnitte können Sie auch in dieser Ansicht ändern. Am Ende dieses Prozesses steht Ihr persönliches Digitales-Leben-Video. Wir freuen uns auf Ihre Berichte über Ihre Lernerfahrung und ich wünsche Ihnen noch eine spannende Zeit im MOOC.